Optischen Kunstwerk, der Käse der Seite, also durchdacht das Ganze aufgeschichtet, nicht irgendwie mit Liebe rein. Huh, huh, der sieht heftig aus. Und schön, dass ihr am Start seid, aus dem wunderschönen Wolfsburg. Zu einer neuen Folge, wir suchen den besten Döner Deutschlands. Heute, ich sage es euch, bei einem Top-Anwärter auf den besten Döner Deutschlands. Wirklich, lange nicht mehr so hyped gewesen auf den Döner. Du kannst dir selber aus mehreren Brot, natürlich mehreren Soßen, also das ist so wie Baukasten, habe ich mir sagen lassen, kannst auch Walnüsse reinmachen. Granatapfelkern ist richtig auf Gummi getrimmt. Satin, Satin heißt er. Danke für alle Kommentare. Haut mir bitte eure Kommentare wieder rein. Denkt an den Gewinn. Jedes Video um 50 Euro steigt der Gewinn. Für den, der endlich meinen bisherigen besten Döner toppt. Ich muss nur so lachen, weil ich habe ich hab's grad fünfmal gesagt, mir jedes Mal versprochen. Wir werden los. Ahmed ist auch am Start. Ahmed, bist du am Start? <lacht> ja, wir werden jetzt gehen. Satin and Satin. Ich habe eins vergessen euch zu sagen. Es ist ein Foodtruck. Es ist ein Food -Truck. Es ist kein stationärer. Die werden ja auch einen Grund haben, warum die das so machen. Also vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, ich will sie fragen. Aber das, ich habe seit Ewigkeit immer diesen Tipp von euch bekommen. Wolfsburg, Satin and Satin. Hört sich auch, ich finde, es hört sich wirklich gut an. Hört sich Gourmet an. So der Name auch, also sie haben einen guten Namen für Döner. Also nur kurz das Feeling hier, wir sind auf dem Mediamarktparkplatz. Na, Achmed, sind wir, ne? ja, ja, ja, ja, ja. ja. Boah, guck mal. Uh. Was ist das für Ware hier? Kann ich da unerlaubterweise gucken? Ob das wohl ein selbstgemachter Spieß ist? Also, erster Blick bei mir ist immer, was mich sehr interessiert, ist es ein selbstgemachter Spieß oder nicht? Von hier sieht es mir aus wie eingekauft. Aber das werde ich Ihnen gleich fragen. Das ist so mit meine erste Frage, was für mich immer sehr wichtig zu wissen ist. So, ich habe hier schon mal den Kollegen von Satin Satin Nummer 1. Was ne? geht? Satin ist äh, äh, euer Nachname, wie ich jetzt noch Das Ist Familienname? Genau, Familienname. Genau, genau, richtig. Okay, okay, sonst hätte ich dich jetzt Satin genannt, aber das macht wenig Sinn. ne? Na, weniger, ja. Okay. Und sprichst du beide auf jeden Fall an? Ja, okay, aber ist auch gut. Drehen sich beide um. Mich. Genau. Ich, guck, ich guck mal. Ich guck mal, ob das klappt. Wie, wie, heißt, wie ist dein richtige Name? Ich bin Jenk. Ich heiße Jenk. Okay, ihr habt ein Foodtruck am Start. Zwei Fragen direkt am Anfang. Bitte. Wieso Foodtruck nicht stationär? Das ist die erste. Vielleicht können wir die schon machen. Ja, weil mein Vater damals vor 20 Jahren mit dem Foodtruck angefangen hat. Ich bin vor 13 Jahren dazugekommen. Dann haben wir das Konzept ein bisschen angepasst äh. an die Zeit. Ja. Mit dem Foodtruck so haben wir ein eigenes, äh. eigenes Gesicht. Okay. Jetzt Frage Nummer zwei. Ne? Ich habe eben gesehen, wir haben hier einen Lieferanten gerade gehabt. Ne? Ja. Kauft ihr das Fleisch ein? also, ne? Wir kaufen das Fleisch ein. Aber aber dazu muss ich sagen, in der Form, wie wir das Fleisch bekommen, sind wir die Einzigen, das hier im Umkreis, mhm. weil wir ähm, ja, das zusammen erarbeitet haben nach unserem Geschmack mhm. und wir exklusive Vereinbarungen haben, dass keiner das Fleisch bekommen kann außer wir. Das heißt, okay. den Geschmack vom Fleisch bin ich nur bei Feinkostüm. Okay, dann nehme ich dich aber direkt, ne? nehme ich dich direkt ins Kreuzfeuer, Bitte. Sag ich dir ehrlich, das aber in anderen Worten, das sagt mir eigentlich fast jeder. Ist aber so, ne? Das äh, kann äh? sein, dass es jeder sagt, äh? aber bei mir ist es. Äh... Aber ihr habt gute Qualität, sagen wir mal so. Wir haben Qualität. eine gute Qualität. Ich habe keinen Drehspieß äh? oder sonstiges äh? Dönerkebab. Die Schichten halt nur nicht selber, weil äh? unsere Ressourcen nicht so groß sind. Ja, so. ja, natürlich. Da habt ihr jetzt nicht noch einen Raum, wo ihr selber halt genau. irgendwie das zubereiten genau. könnt. Genau. Dann äh, gucken wir erst mal, was dein Foodtruck so hergibt. Alles klar. Ich ist perfekt. Willkommen zurück bei Holles kulinarische Reise. Heute in Wolfsburg bei Feinkostdöner. Feinkostdöner. Dieser Dönerladen wird seit 1999 familiengeführt. Teil des Teams Sohn Sey Teams. Außerdem mit von der Partie, Papa Satin. Auf seinen Tisch kommen weder Gläser, noch Besteck oder Teller. Auf seinen Tisch kommt nur sein Döner. Das Tischlein ist gedeckt. Seid gespannt auf das Urteil des saftig knaftigen Holle. 2,614. So, wir sind jetzt direkt beim Wagen. Ich werde gleich umdrehen. Ich will ein bisschen Spannung aufrechterhalten. Wir haben El Cheffe, dein, dein Vater am Start. Ne? Er hat eher so ein bisschen die Hosen an im Laden. Ja, ich sage mal so, er ist mein Chef und mein Vater gleichzeitig. Da ja. kriegt man links und rechts Schelle. Ne? Ja, schelle, kann man ja. nichts machen. Nicht nur Chefschelle, ne? sondern Vaterschelle auch. Moin. Moin, Chef. Moin, Moin, alles Grüß klar. dich. So, also, nochmal von vorne in den Laden. So sieht er aus. So sieht er aus, nee, der nee, Foodtruck. Also, erster Eindruck hier. Granatapfelkerne, so wie ich es gehört habe, das war das, was ich in den Kommentaren auch gehört habe. Als erstes, was mir so in, äh, ich mal, positiv aufgefallen ist, ihr Bitte? macht was anderes. Ne? Okay? Ja, ihr macht Granatapfelkerne ab. Ich glaube, was ich in den Kommentaren gelesen habe, auch Walnusskerne. Richtig. Beispiel, ne? Wir wollten haben uns gewiss äh, dafür entschieden. Mhm. Wir wollen ein Alleinstellungsmerkmal haben. Mhm. Und aus der Masse rausstechen und damit mhm. Gedanken machen. Damit bin ich mir ziemlich sicher, dass ja. wir die einzigen sind. Da bin ich sehr gespannt, weil okay. viele haben auch gesagt, Walnuss oh, passt nicht, haben viele gut. gesagt. Okay. Ich habe hab mir gedacht, also nicht die, es probiert haben, yeah, sondern yeah. Soll man so vom Denken so her. Vor, Walnuss okay, alles klar. Aber ich stelle mir das auch geil vor. Lass dich überraschen. Mal von mir der erste Eindruck hier. Ihr kriegt natürlich noch euren Foodporn danach. Macht ihr selbst, das Gemüse mariniert ihr bestimmt selbst, noch? Selbstverständlich. Ja? Alles, frisch, frisch ja? Alles frisch gemacht. Alles frisch gemacht, jeden Tag. Also ihr habt auch ähm, Gemüsedöner, habe ich mir sagen Richtig, lassen. Richtig, wir ne? frittieren das Gemüse. Mhm. Die äh, okay. Zuschauer meinten, es ist auch so ein bisschen Baukasten mit. Wir haben mehr das Brot hier. Wir haben drei verschiedene Brotsorten. Ja. Ah, wie, das finde ich geil, weil es wie, bisschen, wie man einen Burger Bürgerbrot. Man hat Brioche, man äh, hat den Klassiker mit Sesam und und und. Und yeah. das ist geil. Ja. Das ist das standardlängliche Brot. Das wird einzeln gebacken. Das ist ähm, aus dem. Ofen. Ja, ja. Das ist äh, vom Flanenbrot ausgeschnitten, wie es jeder kennt, eigentlich das ja, ja. klassische Dreieck. Ist der gleiche Teig, bloß die Form unterscheidet sich hier. Ah, ja. Okay. Und das ist so mein Top-Seller, das ist immer am schnellsten Rostverkäuf und am beliebtesten. Ja. Das ist Sesambrot. Sesam, aber vom äh, ist es jo, Das alles ist, weiß, halt. ist alles, alles weiß. weiß. Ja, ja, genau. Kennst du die, die immer so sagen, wenn, wenn man fragt, so, bist du am Start? was die ja, ja. Ja. Auch? Ja. Ja. Ehrlich? Ja. Kennst du die? Scharf auch? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ihr habt äh, auch ein Gemüsespieß. ist das. Ich fülle mal einmal erstmal drauf. Ja, mach mal. Ich hoffe, dein Vater rannt mir nicht sein Messer gleich rein. Ja, aber, aber wie? Äh, genauso kross, genauso brauche ich das. das so das muss schön. es sein. Ich, ich bin niemand, der so krass auf einen Döner festgefahren ist. Ich okay. versuche gerne mal anders, mal so, mal so. Ich würde erstmal einen Döner nehmen nach deiner Empfehlung. Einfach wie du sagst, wie, wie du ihn mir empfehlen würdest und wie du ihn präsentieren würdest. Am besten hier kann Döner <lacht> Was Pommes, nein, Pommes. das ist süchtig. Pommes schreibt. Ja, ist doch gut. Macht der süchtig, Ist ja, Perfekt. Ich würde sagen, esst den also mal, wie am beliebtesten machen, bei mir ist. Ja. Der ist beliebt mit Sesambrot auf jeden Fall. Mhm. Kalbfleisch, frittiertes Gemüse mhm. und dann also Salat. Salat fast alles rein und alles doppelt. Okay. Was haben wir denn überhaupt für Soßen hier? Das ist Cocktailsoße, das ist eine Knoblauchsoße. Knoblauch. Und süß scharf. Cocktail Knoblauch. Süß scharf. Okay. okay. okay. Nehmen wir in der Kombi, ja? ja? Wenn du sagst, gut alles reinzunehmen, perfekt. Das Brot äh, macht ihr das selber oder lasst vom Bäcker anliefern oder wie macht ihr das? Das macht ein Bäcker für uns, aber ja? auch da findest du dieses Sesambrot, was wir nirgends ja. hier finden, weil er nur uns mhm. liefern darf. Habe ich auch noch nie gesehen, so ein Sesambrot. Also extrem Sesam, wie ihr es habt. Okay, wir haben unseren hier den am den Start, den Start den noch mal. Die hat ordentlich Feuer sagst du, ne? Die hat Feuer, die hat Dampf. Okay. Lass dich ran, wenn es zu spiel wird, dann lässt er einfach liegen. Okay, guckt euch die Optik an. Granatapfelkern, dieses Gemüse, die Soße mit der Peperoni noch optischen Kunstwerk, der Käse an der Seite. Also durchdacht das Ganze aufgeschichtet, nicht irgendwie mit Liebe rein. Huh, huh, huh, der sieht heftig aus. Soße absolut Endgegner. Weil die sie es geschafft haben, man kennt es bei vielen Soßen oder generell bei Gerichten, dass eine Sache krass überwiegt. So, ihr habt einen Geschmack, der komplett durchdringt. Die Soße, Schärfe auf einem Level, gleichzeitig genauso durchdringend eine Currynote und eine Süße. Aber nichts zu präsent. Nicht übertrieben süß oder viel stärker als die Schärfe durchdringt. Alles auf gleichen Level und gleichzeitig irgendwie geschmeidig und sanft. Heftig. da. es gibt niemanden, der das so angeliefert kriegt wie sie. Sogar vertraglich geregelt. Von der Rezeptur dürfen nur die so bekommen. Bratkartoffeln. Du mix Bratkartoffeln, und Pommes durch das da haben wir nämlich Karotten, wir haben Kartoffeln, wir haben Aubergine. Sehr, sehr lecker, muss ich einfach jetzt schon sagen. Der wird so leicht angeröstet, das ist genauso, wie es muss. Es ist wie auf dem Fleisch, wo diese Schicht, wenn er auf dem Stück Fleisch haut. Und wenn ihr euch fragt, für alle die, ich habe jetzt mehrfach in den Kommentaren gelesen, warum ich mit vollem Mund spreche. vom Sweet Talk müsst ihr so vorstellen, bis ich ausgekottert und alles aus dem Mund weg. Das dauert anderthalb, zwei Minuten. Ich habe Emotionen beim Döner, die sind extrem, die müssen direkt raus. Das Video wird scheiße, sage ich euch. Wenn ich aufhöre zu essen, bis ich rede, wird scheiße, weil hier Emotionen weg sind. Oben habt ihr die eine Soße. Jetzt dringe ich gerade zu einer anderen Soße durch. Soßen-Endgegner. Ich schwöre euch, Endgegner. Jetzt explizit die Granatapfelkälne. Spürt man die, spürt man die nicht. Die scheinen so zu harmonieren damit. Merkt man gar nicht. In den eins über. Sehr dezent. Also ich versuche so zu sagen. Für mich ist das einerseits ein Gesamtkunstwerk. Anders kann man es nicht ausdrücken. Es gibt ja auch oft Diskussionen mit Fleisch, Salat, alles mischen. Alles rein irgendwie. Du hast so ein. Gesamt, du hast den Öder überall gleich. Es wäre hier nicht möglich, das ist gut so. Ich persönlich bin kein Fan von alles komplett mischen. Weil du hast du so ein Kunstwerk, der ist angerichtet und garniert, gefühlt wie im Drei-Sterne-Restaurant. Du hast oben die Soße, die perfekt oben rüber passt. Da hast den Käse außen, hast das Fleisch auf der Seite, hast verschiedene Gemüseschichten. Oben ein bisschen mehr das geröstete Gemüse. Das ist eine Anrichtung, das ist eine ein Konzept, das dahinter steckt. Das würde, würde man alles in eine Schüssel packen, rühren, das würde nicht gehen. Und so begegnet dir der Döner oben mit dieser sanften Soße zum Schluss. Du hast immer wieder Momente, wo du einfach ein geiles Feeling hast. Mit diesem Röstgemüse, was perfekt ist, mit den Granatapfelkernen und das Brot, absolut entgegen Das müsst ihr nehmen, wenn ihr hier seid. Für mich kriegt Satan Satin 8,8 Punkte von 10. Ein ganz starkes Ergebnis. Und es gibt auch noch ein Special jetzt. Ihr könnt mir unter holle614.atgmail.com, wenn ihr selber Dönerbesitzer seid oder jemanden kennt, eine Botschaft, eine Videobotschaft zu kommen lassen. Aber aus diesen Botschaften werde ich dann was aussuchen und wir werden abstimmen. Und ihr werdet über diesen Weg auch noch einen Döner aussuchen können. Da könnt ihr in den Kommentaren abstimmen, wo ich hin soll. Also, wenn jemand kennt, der Dönerladen hat, sagt ihn, er soll mir eine Botschaft schicken, eine Videobotschaft. Desto aufwendiger, desto besser, aber kann auch auf easy sein. Wolfburg hat mich überzeugt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen hoch, Abo und unbedingt das Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.